Du hast jetzt natürlich geschüttelt, ja? Ne? Lasst uns Schüttel die Hände! Nein! Obelix! Nehmen Sie den Schuh? Das nimmt schon auf, ja? Testoleros. Wir testen Joyboy. Joyboy Teil. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Teil 4. Weil die so sind. Äh, Alter. Also Joy boy gibt ja jetzt äh, nicht mehr in Bierfullen, ne? Weil geschrieben ja, jetzt, ja, jetzt. gibt's gibt nur noch Büchsen. Habe Büchsen. ich jetzt natürlich nochmal neu Jetzt müssen wir natürlich noch mal prüfen, ob das auch. Äh noch derselbe Geschmack, als war. Äh, genau, jetzt habe ich hier ein tolles Pommierprodukt. Und dann wird schon mal aufgemacht. Ja, ich gebe wirklich, durch die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Welches ist das günstiger Ja. Vielen Dank für bestellt von die äh, Baumeister quasi. Okay. Ja, schöne Grüße, oder? Schöne Grüße. Ich sie jetzt mal, da gibt es hier so tolle Sachen noch mit dabei, wenn man sich so einen Probier, Probierboxen hier bestellt. Ah, die Nickel, Sticker und was haben wir hier? The Company. Genau, sind also jeweils immer vier Stück drin von jedem. Den haben ich jetzt natürlich schon rausgenommen mit so einem Duschstahl. Durstig, ich bin so durstig und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig, ich bin so durstig. 27 Kilometer liegt hier in Majado vor zu Rico, das ist halt viel anstrengend. Ah, das sind drei verschiedene, also das ist. Achtet ja, das ist das Radler, ne? Dieses. Gelbe Die ist das Radler. Ne? Genau, Proteinbier plus Zitrone. Also, der zweite Platz von uns. Genau, Limonade, Zitronengetränk hier. Proteinbier Light. Und. Was ist das hier? Das ist jetzt dieses. Ach so, das mit Vitamin C. Das isotonische. Okay. Jetzt nehmen wir das erstmal, ja? Also ich kann sagen, genau, das schmeckt auf jeden Fall noch, auch wenn was zur Lüchse kommt. Und das ist unser Gewinner gewesen und der hat mir Ja, wie gesagt, die 27 Kilometer, die Kiemann ist muss. Na ja, klar. Darfst du mal nicht so Luft treten. Das ist hier der Nogel. Ich schmeckt auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, ich finde es immer noch gut. Aber das hier war, glaube ich, nicht so meins, oder? Ja, das war nur mit zwei ja. ja, ne, Ding mit zwei Sternen. Vitamin ein Vitaminbier, oder wie es hieß? Auf jeden Fall urefrei. Ist aber klar. Alles wohlfrei übrigens.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 Ja, ich glaube, dadurch, dass ich mir die Zähne putzt habe, ist es bitterer. Also jetzt sind gerade die Zähne geputzt, sind für mich so ein bisschen ja. säurebelastiger. So fand ist auf jeden Fall drauf, 25 Cent. Mhm. Aber ich kriege Pfand nicht. Ich habe Fehler gemacht Ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich äh, gerade die Zähne putzt habe. Mhm. Aber... Hat man auch ja. Äh, wie auch so ja. hoch ist es, ich 012. Na ja.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 Geschmack, wenn nicht gleich geblieben, sogar besser geworden, was dann natürlich, äh, das ist halt immer noch ein bisschen uncool. Ja. So, auf jeden Fall. Ich war, das liegt schon da, dass unsere Körper hier mit diesem äh, Vitamin C und alles hier. Komm wir das mal, kommt damit dann, nicht klar, haben ja. Haben wir noch nie gehabt, so Vitamin C, ey. Das ist demnächst.